Ah, da sind sie ja. Ja, da bin ich. Ähm, also gut, ich habe jetzt Rücksprache mit äh, den Oberkommandierenden gehalten. Sprich, wir werden einen Angriff auf Bagango starten. Okay. Haben sie die Karte gerade offen? Ja. Das wichtigste, erste Angriffsziel wird äh, dieser Punkt schon hier sein. Die Kommunikation. Okay, höher äh, 151, okay. Genau. Ähm, zerstören in der Umgebung und dann, ähm, so viel wir wissen, hat Bagango, da steht auch die Raketenabwehr, die gerade äh, Ortego beschossen hat, was das Hauptziel darstellen wird, die zu zerstören, da die die gesamte Insel eigentlich kontrolliert. Ähm, wenn sie da noch irgendwas finden von wegen Flugzeuge, äh, Flugzeuge, Flugzeugabwehr, ähm, einfach mit hochjagen, alles was gefährlich werden könnte für unsere Truppen, äh, einmal Sprengen oder zerstören Das heißt, wer also alles was jetzt SLA ist, soll dort bekämpft werden? Richtig, SLA ist offiziell feindlich, da die äh, uns angegriffen haben Okay, so verstanden äh, Wissen wir, was der Feind da alles hat? Äh, von der... vom vorherigen Tag äh, bei der Hilfsmission wissen wir, dass da ein Panzerbataillon stationiert war Was aber anscheinend mittlerweile abgerückt ist Das sind nur noch ein, zwei, 3 verbleibende Panzer in der Stadt Ähm... BTRs, äh, eingegrabene Infanterie, 50er Kells, äh, so das, womit wir mit mir rechnen müssen. Was für Luftabwehr haben die? Äh, so wie es ausschaut, ZSU und Manpads. Okay, das ja, ist das Ding, oder? Mhm. Ja, ja. Frage: Die Panzer, die abgerückt sind, ich meine, das ist eine Insel, weit können die nicht sein, haben wir irgendeine Ahnung, wo die hin sind? Im Moment noch nicht, wir vermuten äh, Richtung Korazol, um die Milizstellung dort zu durchbrechen. Ja, das schon. Also eigentlich dürften die uns nicht gefährlich werden, wenn wir Bagango angreifen. Ja. Wir sollen aber auch quasi Schäden von der Miliz abwenden, oder? Oder sollen wir nicht weit in den Konflikt eingreifen? Äh, wir gucken, dass wir Bagango, äh, die Raketenabwehr zur kriegen, dass die Miliz ihr... Gebiet da unten halten kann und wir Fob Eagle entlassen können, da die Raketen natürlich anscheinend auf Fob Eagle stehen. Wenn die A-10 jetzt aber eine äh, Panzerkompanie auf Corazol äh, vorrücken sieht, darf sie die unter Feuer nehmen? Äh, wenn sie die Möglichkeiten hat, ja. Okay. Mit welchen Vehikeln verlegen wir nach Bagango? Helikopter und zwei Blackhawks stehen äh, vor, bei uns noch hier in der Fob mit denen werden wir verlegen. Kann der Entsatzkommandant ähm, die Stellung hier halten? Also sind wir sozusagen schon frei ähm, zu verlegen? Ihr seid, ihr seid frei zu verlegen, ja. Mhm. Das, ähm, ähm, ähm, Piloten dürften in den Blackhawk schon drin sitzen. Die werden euch dann ungefähr... Ich markiere mal kurz die Landezone ihr muss mir sagen, ob die passt. Ja. Ungefähr hier nee, irgendwo... Nee, Passo San Marco wäre gut. Was? Wo? Oh, Nochmal? Nähe Passo San Marco wäre gut. Dann können wir nach unten äh. kämpfen. Wenn ja, er sich halt von Osten nähert und da dann auf dem Sattel absetzt oder so dann hat er auch mit Manpads keine Probleme ähm Ja, pfuh, wird schwierig Oder Ansonsten hier unten, wo es flacher ist Da wäre eine Möglichkeit, aber was ich auch noch anbieten kann, wäre hier hinter dem Wald Ich habe es gerade mal markiert, also hier Ja, müssen wir halt bergauf laufen Also... Ich glaube, der hat auch noch einen halbwegs vernünftigen Sichtschutz dann, wegen dem Wald ja. Also, also, muss der Pilot nee, entscheiden, was für ja, ihn ja, näher was Er näher sand ist. Das ist, ist definitiv schwierig. <lacht> okay. Gut, so verstanden. Haben Sie noch weitere Infos? Nee, soweit habe ich keine weiteren Infos mehr. Frage? Okay. Ja. Das Luftfeld in Pita? Wissen wir da über, irgendwas darüber? Das sollte eigentlich zivil sein. Also, das warte mal, Pita. Äh, das war eigentlich Nee. Das weiter nordöstlich. Da drüben. Äh, da haben wir ja. keine Informationen drüber. Okay. Dann gib bitte mal der A10 Bescheid, dass sie zwischen Bagango und Corazol ähm, Luftaufklärung betreiben soll. Wenn sie dort Kampfpanzer gen Süden vorrücken sieht ähm, und keine Kollateralschäden zu erwarten sind, dann können die bekämpft werden. Ansonsten kannst du ihn auch schon mal grob in den Plan einweihen von der Infanterie. Du hast ja zugehört, oder? Ich habe zugehört, ja. Passt. Alpha, Bravo von Lied Alpha. Bravo jetzt. Wenn fertig, sammeln im Süden bei Helikoptern. Kommen. Alpha. Bravo verstanden, Bravo bitte Gut, dann werden wir bei den Helikoptern sammeln. Falls noch was ist und Sie sehen, dass die Helikopter noch nicht abgehoben sind, dann können Sie mich erreichen. Gut, ich würde mich wieder vom Acker machen. Okay. Okay, send Traffic. Uh, Bernie noch mal kurz... Okay, kurz äh, das mein Medic braucht noch mal Zeug, also ist gleich noch mal da. Okay, gut, dann weiche ich dich schon mal ein. Wir haben, wir haben Befehl gekriegt, dass wir... ...einen Entsatzangriff... Sorry, ...durchführen sorry, sorry, sorry, sorry. sollen, der auf Bagango stattfinden wird, da die SLA gerade auf unsere FOB Eagle weiter im Nordwesten vorrückt. Die, die Helikopter, mit denen wir verlegen, die werden uns äh, bei Elsie Kreuz in dem Bereich ablegen, äh, abladen. Wir sollen als erstes den Funkturm Rotes Kreuz bei Höhe 151 zerstören und dann von schauen, was sie bei Bagango alles an schwerem Gerät rausnehmen können und an Feindkräften vernichten können. Dort sind noch einige motorisierte Kräfte vorhanden, da ist auch Raketenartillerie, die da unser Primärziel ist, und ein paar wenige Kampfpanzer. Ein Teil davon ist schon nach Süden abgerückt, Richtung Corazol, vielleicht kriegt ihr die A-10 noch. Typbeschreibung von den Panzern, oder? Das waren letzte noch T-72, glaube ich, oder? Waren es T-90? Keine Ahnung. MBT soll, oder? MBT sollen aus. Äh, ja, Ich weiß aber nicht mehr, welcher Typ. Entweder T-72 oder T-90. Ich glaube, die Unterscheidung ist noch gerade wurscht. Großböse Russisch, Ja, Alpha, auch für dich. Wir sollen einen Entlastungsangriff auf Bagango durchführen. Ach, du stehst schon länger hier. Ich war auf der Karte. Hey. Gut, <laughs> dann ich würde sagen Alpha Helikopter West und Bravo und Lead Element Helikopter Süd äh Ost. Um, gib mir Meldung, wenn ihr soweit seid. Ah, okay. uh, um Galera, uh, Thank you. um the situation has changed, we need to like start a uh, attack on F&B Eagle auf. Bin hier? Da bist du. Wenn du auf der 100 funks ist halt... Warte, wir gehen vielleicht zusätzlich noch auf die... Ja, sorry, muss aber gerade schnell gehen. Wir haben okay. nördlich von Codasol zwei Panzer Richtung Süden fahren, auf Codasol zu. Ja? Haben wir irgendwelche freundlichen Panzerfahrzeuge dieser Gegend? Wir, können ja. wir haben Technicals, die Miliz hat sonst keine Panzerfahrzeuge, meines Wissens nach. Wenn es auf Codasol zu von Norden, ist es die SLA. Die SLA ist nicht feindlich? Die SLA ist feindlich, genau, die sollen ausgeschalten werden Verstanden Thanks, are moving, okay ja, ich die, also ich kann die Miliz äh hat keine Panzer, die Miliz hat keine Panzer Verstanden Okay, die Miliz hat keine Panzer, die Panzer die du da siehst sind feindlich, du kannst, ja, du kannst sie ausschalten Und die Miliz ist zu schützen Die, die Miliz ist zu schützen Alpha aufgeschlossen Aufsetzen! Jawohl Überlasse ich dir. Ja, OPZ von Infanterie. Verstanden. OPZ von Infanterie. Von der FOB Windstorm werden zwei Blackhawks jetzt losfliegen Richtung Südosten. Äh, Richtung Offizier von Infanterie. Da, wo wir, sobald wir gelandet sind und der Pilot des Kommandogips abgesetzt, sofort schnell rund um auf sich genug aufbauen. Was soll das mit dir? Infanterie aufgesessen, wir wären bereit zum Verlegen. Ich gebe dem Piloten Bescheid. Wenn du schon mal anfangen kannst, Sachen zu markieren, die du hast. Dito Bravo, und ich Bravo. befürchte, dass der Pilot nicht sonderlich geschwätzig sein wird beim Aufsetzen Das sind deine Leute, mach denn. Gehen wir hin. Wir fliegen Richtung Norden und greifen nach Amor an, um uns zu der Flügelnissen im Norden zu entlassen. Sorry, okay. dass ich sich das vielleicht durchgeben soll. Ja. Kurze Frage, falls ähm, es da noch noch ist, die Waffe Alles was aussieht, die von uns angegriffen haben. Gut gut. Zusätzlich dürfen Kräfte, die russisch ausgestattet sehen, angegriffen werden, nicht die Miliz. Also, Plünderer und Miliz sind schwer zu unterscheiden, da lieber Feuer zurückhalten. Reguläre Kräfte, die nach Russen aussehen, dürfen geschossen werden, aber die haben auch viel gepanzertes Zeug. Das ist die SLA, aber die sind russisch ausgerüstet. Alpha verliebt Alpha ja, ja. wenn gelandet und abgesessen bitte selbstständig schauen, wie ihr Marsch Richtung Funkturm machen könnt dürft, so ist die Situation erlaubt dann auch schon selbstständig auf dieses Objektiv vorrücken Alpha, ja, ja, wir landen die ähm, die SNA hat die russische Waffen die Leeds wird wahrscheinlich eher so aussehen also hat auch AKS, aber wird halt keine Form in okay. okay. OPZ von Leeds das okay, okay, okay. hoffe ich das hört Artillerie soll Fire Mission vorbereiten Munition Rauch Ziel Rotes Kreuz bei Anhöhe östlich von Bagango bereits auf Karte markiert, noch nicht Feuern kommen. Positiv. Alpha von Lied Alpha hat Artillerie wurde vorbereitet, Rauchfire-Mission auf Funkturm zu geben. Nur dass sie Bescheid weiß. Kann auf Anfrage durchgeführt werden. Komm. Artillerie auf Funkturm bei Anfrage hört Rauch. Ja. J-Tech Jo. Wäre ja, es möglich, mal einen Plan einzuzeichnen, damit mein Pilot weiß, wir lang wie lang geht. Wäre es möglich, was einzuzeichnen? Okay. Mittelplan, nein. Und wir starten. Wir laufen von Norden nach Süden und schießen dann durch die Stadt runter. Wenn der Feind mit spielt. Was? Seilen wir ab? Ja. Ja, wir ab. Was, wir seilen ab? Gott. Ja, ab. Kann irgendwer das System bereit machen? Gemacht. Alles klar, Timo, Marco, abseilen. Oh wir, oh, wir gehen runter. Wir gehen runter. Okay, wir gehen noch runter. So ist das schon. Dann, lass schon, lass schon, alle raus, alle raus, alle raus. Dann Richtung Süden in den Wald SQL für OPZ. Hört. Welches rotes Kreuz? Radiocheck Check. Der Funkturm bei Bagango im Westen. Direkt, direkt da drauf, Smoke. Richtig? Die Fire Mission soll vorbereitet Bernhard. werden. Ja, noch nicht durchgeführt. Schöne Streuung einkalkulieren. Vielleicht wenn wir es angreifen, smoken wir es vorerst ein. Ja, kannst du mich hören? Ich kann okay, dich ich hören, aber ich funke... Ja, ich hab dich gehört. Verstanden, ja. Erlaubt gegeben. Bravo von Lead Bravo von Lead Bravo hört Ihr seid noch Frontelement, richtig? Positiv Kannst du sie mal kriegen? Ja, you lead the way, ihr könnt schon mal eigenständig auf Compound vorrücken, die anderen rücken nach I want to have red Verste. team on my right, uh, green team on my left Paul, einfach Bravo folgen Bravo. And we are moving Bernhard, okay. okay. the rocket artillery wurde eingezeichnet Check These guys, mind just facing Gottlieb, kann die A10 die Raketenartillerie aus großer Höhe mit einer Bombe bekämpfen? J2 A10, kannst du die Artillerie mit einer Bombe bekämpfen? Ist das möglich? Aus großer Höhe bitte, weil das sind Man -Pads, das da sind Manpads, werden da erwartet. Ich dir glauben, ja. Sag ihm, da sind eventuell Manpads. Gottlieb. Ja. Sag ihm, dass da Manpads erwartet werden. Deswegen soll er weiter oben bleiben und damit rechnen, dass was dagegen kommt. ich heute. Äh, advised, weiß, Manpads in der Gegend. Also wird sie wahrscheinlich nicht mit der Bombe abbrechen. Doch, aus großer Höhe kann er das schon machen. Deswegen sage ich ja mit Bombe. Ja gut, er hat mir gesagt, er will es nicht unbedingt machen. Okay, Doc, eben. passt, passt, passt. Ich dachte, das war deine Empfehlung. Nee, nee er sagt mir, er kann es schon machen, nur die Sache ist, er will halt nicht sofort das Ziel auslöschen. Fast. Okay, Doc, passt. Aber er, er könnte es schon machen. Okay, dann kann er weiter aufklären. Bravo für Alpha. Okay, bleibt weiter aufstanden. Bravo, hört. Könnt ihr Unterdrückungsfeuer geben? Dann Alpha über Westen. Bravo verstanden, wir versuchen eine Position zu finden. Squad Lead mitgehört. Check, Start gegeben. Sollen wir da oben smoken? Ja, wenn ihr könnt. OPZ von Infanterie. Hört. Fire Mission, Rauch auf Funkturm ausführen. Mindestens vier Granaten, großer Spread. Wir bekommen Feuer rein, wollen in die Sicht nehmen, kommen. Positiv wird ausgeführt. Gottlieb, wir halten uns mal am Bravo ja, Alpha dran Bravo, ja. Alpha Bravo, Scharfschätzung, Energie ausgeschaltet Alpha Bravo von Lead Laser aktiv, das ist Alpha. die Position. Bravo. Info Artillerie-Rauch kommt auf Funkturm Wenn der liegt, Strecke machen Information, lead Element, folgt Bravo. Du meinst die Bunker komplett. Cool, Hört. 30 Sekunden circa bis Check. 30 Sekunden, circa bis Rauch. Ja, wir kriegen Rauch, dann gehen wir weiter. Also ihr müsst nicht auf Rauch warten, ihr könnt. Aber sobald der Rauch liegt, Strecke. Okay, dann gehen wir erstmal noch die Strecke weiter. Die Rocket Artillery fired gerade. Kannst du bestätigen, dass die Rocket Artillery gerade gefeuert hat? Gottlieb folgen Ich habe am Boden gerade Raketenfeuer gehört Okay Und jetzt ist sie eingeschlagen Wie uh, ja, sieht mit viel aus? Gottlieb folgen Bin hinter dir Ich bin Lead für Alpha Hört. Wer weiß, Artillerieeinschlag ist nicht, wiederhole nichts. Smoke, ich halte meine Leute noch zurück. Check, habe ich verstanden, trotzdem weiter vorrücken, aber mit mehr Deckung, als wenn wir Rauch hätten. Ähm, Befehl verweigert, ich rücke nicht in Artilleriefeuer rein. Seid ihr schon so nah? Hey, Firm. Es wurden nur vier Rounds geschossen, die sind alle eingeschlagen. Okay, dann nevermind OPZ ich von Lead. Ja, so aber noch einen Mann dauern, ein wird dauer. noch eine Minute dauern, bis wir weiter vorrücken Aber wir sind rand theoretisch fast schon in Granaten bei. Ja, check. Verstanden. Ah, die Artillerie möge bitte nächstes Mal, wenn Rauch bestellt ist, Rauch schießen und nicht HE. Hm. War eigentlich mit Rauch durchgeladen, keine Ahnung, was da passiert. ist. Überprüft doch nochmal eure Aufkleber auf den Granaten. Gut OPZ, keine weiteren Artillerie-Fire-Missions dann auf den Funkturm. Da naja, wie so die SU noch nicht gesehen haben, würde ich ganz gerne haben, dass du trotzdem immer noch vier Sidebinder mitnimmst. Wir smoken jetzt die freie Fläche hast du Unterlauf Rauch in neutraler Farbe, Blau die du entbehren da kannst? Und folgt uns ja. dann, mit dann ready Minasen. machen, weißer Rauch äh, zu, was die für Ranges durchgeben. Du machst mit Smokewand. Ich habe leider keinen Unterlauf. Und dann ich vier Rauchgranaten. Okay, ja. Genau, du hörst auf Alpha Lead, was den Rauch angeht. Smoke out. Der Baum ist gerade im Weg. Ja, dann macht ihr Platz und schießt sie auf längere Distanz. Okay, grün, rot, los. Gut, das waren alle. Waren doch keine vier Stück. Okay, dann soll die A10 jetzt mit GAU suppressen und aufpassen, dass sie nicht uns erwischt. Die sieht ja unsere Vorrücklinien. Verstanden. Okay, wir gehen. Ich 10 dir. Dann run auf die äh, Radio Tower. Von Südosten. Bitte aufpassen, unsere Truppen sind in Anmarsch von Nordost zum Südwest. das die Linien sehen. Und dann folgen Gottlieb. Wir sind Danger Close, ich weiß nicht, ob ich das durchziehen will. Bernhard, ich weiß jetzt nicht, ob ich wirklich das durchziehen will. Weil er ja, okay. okay. Wenn er nicht suppressen muss, passt. Passt, passt. passt. Ich, ich sehe es von oben nicht so gut. Nein. Okay. Negativ. Alpha für Lead, Alpha rückt auf den Compound vor aus Nordwesten. Check. Gottlieb! Tele. Um, du siehst ja gerade, dass Bravo sich nicht bewegt. Hier ist einer ausgefallen. Wo ist der Medic? Ist der frei? Kontakt. Nee. Wir haben auch einen Kontakt im Westen. Okay, ich kümmere dich um den. Simon ist hier, ich ziehe ihn raus. Ach du Schande. Oh, ich bin wieder da. Ja, du bist wieder da. Ich ziehe dich mal hier in den Ding oh, rein. Oh, das war eine Granate. Vorsicht. Gottlieb? Ja. Du kannst jetzt den Anflug schon mal machen, du siehst ja, ob Bravo läuft oder nicht. Wir haben einige Ausfälle, dann kannst du immer noch Cancel sagen, wenn er den Gunrun durchführt. Aber bereite ihn jetzt schon mal vor, wir brauchen Entlastung hier. Alles verstanden. Wenn du siehst, dass Bravo läuft, machst halt einen Abort. Ansonsten kann er durchführen. Okay, Gunrun auf den Radarstellung. Bitte nur GAU, nur GAU, nichts Größeres. Mit? Der Radio Tower an sich. Am besten Anflug von... Posten. Negativ, keine Bombe. Wir ziemlich nah dran. Okay. Loote gerade nicht mehr. Okay, Alpha ist auch gerade angehalten. Alpha von Lead. Ich ich es schnell. Alpha hört. Information A10 kriegt Anflug auf... Turm mit Gauze Entlastung, kann aber abortet werden, wenn ihr gleich Strecke machen könnt, aber Bravo ist gepinnt Abort, Abort, wir sind schon an, der, an dem Perimeter. Check, Abort, Abort, Abort Abort, Abort, Abort Bravo ist komplett down wahrscheinlich Ach du Scheiße Okay, last element of Bravo Bernie, Bravo ist komplett down Ja, ich hab's gesehen Ja, wir schauen mal, wer sich da selber wieder versorgen kann. Es hilft jetzt nichts, wenn wir noch weitere ausfallen lassen. Nee, niemand, niemand. Die sind alle down. Ich, ich will jetzt auch machen. nicht mal mehr Smoke anfragen, wenn ich weiß, dass dann H.E.s kommen können. Das stimmt. Bei dem grünen Raum, das sind Friendlies, ne? Ja, die greifen jetzt gerade an. Also ja, noch sind sie da nicht, aber die sind also dann bald. Wenn Bernie, wenn du mir sagst, dass es da ein bisschen... Sind ist, noch nicht ganz da, ihn. aber die kommen gleich. Dann würde ich ein paar Leute... Ja, passt schon. Einer lebt... Ja, ich glaube ich ist zu tricky, ich würde es nicht wagen. Er lebt noch. Okay, wer legt denn. Okay, fuck, wir müssen rein. Alle restlichen von Bravo passieren die Deckung Richtung Nord. Hier. Richtung Nordost, hinter euch. Seiter, weiter, weiter ran. Alpha von Lead HQ hier, Kass, kann mich HQ hören? HQ hört Wie lange braucht ihr für einen Resupply, wenn ich jetzt lande? Äh, kannst du den selber machen? Refuel nicht den Rest, ja dann sollte es kein Problem sein Ich habe es in der Ecke es weggelöscht Ich muss da hinsetzen Check Refuel geht, wenn da ein Tanklaster steht Alpha von Lead Verstanden Alpha hört Ihr habt ordentlich auf die Fresse gekriegt? Äh, Firm, drei Mann down Dito, bravo Check. Simon, wie viele sind bei Bravo noch da? Simon, wie viele sind bei Bravo noch da? Ah, Gottlieb, wir können vorrücken. Verstanden. Ja, geht das gerade nicht. Team Green, I need you inside the compound as well. Try to link up with Gamma and Scott. Matt, get the fuck moving go. I'm not a I'm that that one, I up. <laughs> <laughs> And, uh, I think that all I I do not trust I do not trust it. Yeah, oh, that's bravo No, we're lead Oh, you're yeah, lead and, and Oh, no. god Okay, wo's in uh, Gamma's car? It's like over here from the Oh, fuck! Okay, RTB. t b Mark, let me through, let me through, let me through L-L is down Bravo, from lead Hi Oh, yeah, you. Hey, enough yeah. In there, so yeah, yeah, yeah. Did you pack it? Uh, did you punch him already? Um, the... um, no, I yeah. just dragged him here. Oh my. Okay. God. Du kennst dich da besser. Bomben, die Lasergeleiteten <laughs> Bomben. Stitching him. Ich I also. This me covered. No hard We damage. have noch einen Feind im Süden. I know. Oh, I know. CPR, just leave it. Just leave me in this just corner. Just go around me, please. I need a medic. der? <laughs> This guy is about to clear. Hey, he to Husband, can you assist me, I need to Yeah alright, I'm trying him Hard. Timo's also down here Yeah Timo's down, Timo's down, Timo's down. Timo's down. Ah, fuck my On it, out the way Andre Okay, okay it goes move it. thank you I'm yeah, move it. It. I'm moving, yeah, I'm moving. Look. Verbind den, den Kopf, verbind den Kopf. Über mich drum. Achso, machst ich, du schon? Ich verbinde okay. den Kopf. Ich setze einen Tourniquet am Bein. Na komm, gehst ich du. Mich an okay, er ist zu, okay. er ist oh. zu, kriegt Blut. Ja, ich möchte ihn ja, mal ich sein sein. Ja, zusammenstecken. Ja, ich mach TPR. Ich wird jetzt. Ich glaube, ich kann den noch retten. Bravo von Lead. Ja, nee, das sieht ja, gut aus. Ja. Bravo halt. Frage, Status, Mannstärke? Alpha, seinen, äh, Green ja, Team. bekannt. Don't don't don't don't don't don't don't okay, wir uh, lost <laughs> <laughs> <laughs> Kann ich bald gesitcht werden, sobald du mit okay. dem vielleicht okay. bist uh, yeah. injuries? Got, got <clears throat> Bravo? Bravo, du hast uh, noch ein paar Leute, ja? Alpha, Entschuldigung, Alpha, du hast noch ein paar Leute, richtig? Alpha? Alpha hier? Du hast ein paar Leute, bitte clear den restlichen Compound mit deinen Leuten, die nach Ab sind Richtung Süden. Und Bravo ist ziemlich ausgefallen. Es ist noch nicht clear hier oben und der Feind ist noch im Süden. <lacht> Gottlieb, wir gehen mit denen mit. Verstanden. Herr Berndi, ganz kurz gleich einen von Bravo liegt, der hier den Typen <lacht> weiterbelebt. Äh, von Bravo sind alle down bis auf der Lead. Oh, super. Dann mach ich immer weiter. Ich geh vor. Ich Check. Jetzt mach's. Ja, der bringt extrem. Ich kann wir fallen gleich wahrscheinlich. Okay, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Nicht um die Verwundeten, können wir erstmal weiter clearen. Dann bist du gleich der Nächste. Jetzt. Yes. Shot is dead. Let me give you some blood, Gamer, hold up. Empty, is I let need more blood it. on, on Timo. I'm out. Ready, fight, team team Leads down. Compound. Team yeah, uh, uh, Leads down. Spot Leads down. Medic! Medic. <laughs> hey, wo <bo>, war der? Unterschiede. Kopfhappen außen <laughs> geschaltet liegt neben dir. Dann habe ich ja gerade, hey, wie bin ich an ihm vorbeigelaufen, du F*cker? He's lost some blood. He should be fine. Let me drag him up. Uh, let me drag him back. Okay, has a pulse again. Yeah. Uh, uh, yeah, yeah. Oh, thank you guys. But, um, the fucker was left of me. Did you get him? Yeah, yeah, he's dead. Shepard is behind the to go <laughs> to go him. Uh, he could have killed me with a knife. Ah, there he is. F*cker. <laughs> I got him for you. No <laughs> Thanks. How, how was I okay. able to actually... Move is that you on the minigun? Uh, Alpha from lead. Alpha. Korrektor, right here. Corrector Bravo from lead. Yeah. That <laughs> du bist alone, Bravo, richtig? Okay. I have one man up and one is still up. I'm going to drop two guys, but... Gottlieb. Ja, Jawohl. Bei Angry Scott kannst du bitte CPA machen. Ja. wir müssen Südwest. Ja, ich, ich, ah, südwe ja, ja, ich, ich, ich denke, so ganz klar. Totkin Okay, gut. Kamera! Ja. Gama gerade ja. hört. Ich mach mal Sicherung. Ich finde sieht das oft für dich. Allgemeine Informationen. Wir haben jetzt zwei, 2000 Pfund Bonden. Ja, mach ich, mach ich und 4 Mavericks. Check. Er ist wieder Airborne, richtig? Er ist noch nicht Airborne. Er hat mir noch nichts durchgegeben. <lacht> so, ich weiß nicht, was das? da geht. <lacht> weiter, so, ja, <lacht> uh, okay. pressure, weiter. wieder alles No blood pressure. Ah, Jesus Christ. <lacht> I think, ich glaube, der ist... gone. Wait, ja. Yeah. Wenn you can, Mental eigentlich. Nee, sagen. ich glaube, da kann man nichts mehr machen. Äh, FPSO-Petsat? Das ist vorbei. Wird? Little Bird, wo gerade bei euch anliegt, den Beschermerknopf bedeutet. Wir hatten viel mehr Verluste, als in den Little Bird reinpassen.